Wir leben im digitalen Zeitalter und technische Geräte wie Smartphones oder Programme wie Apps funktionieren nur, weil jemand eine Software dafür programmiert hat. Doch wie kommt man dazu, etwas zu programmieren? Ich habe mich mit Julia Heidinger getroffen, um über ihren Job als Programmiererin zu sprechen. Ja, hi, ich bin Julia. Ich bin Softwareentwicklerin. Ähm, speziell arbeite ich für den Frontend. Und ja, eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich mal Entwicklerin werde. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich immer Journalistin werden und habe deswegen Medien studiert. Und in diesem Studium habe ich dann mal, ähm, musste ich einen Kurs machen, wo wir ein bisschen programmiert haben und habe dann später auch eine Webseite ähm, für ein Theater programmiert. Und da hat mich das sofort gecatcht. Da habe ich mich das erste Mal mit Coding überhaupt beschäftigt und wollte gar nicht mehr aufhören. In meinem Job ähm, programmiere ich vor allem Websites und kleine Apps, die in Websites stattfinden, also kleine Tools, Programme, Rechner und ähm, ja, eigentlich alles, was so im Web stattfindet. Das erste, was ich je programmiert war, habe, war eine Webseite für ein Theater. Da war das nämlich so, dass wir in meinem Studium einen Blog für ein Theater schreiben sollten. Und alle hatten schon voll die Ideen, was für coole Blogartikel man schreiben konnte, könnte. Aber keiner wollte sich irgendwie an dieses große Thema Website setzen. Und ich hatte da schon irgendwie mal ein bisschen Lust, auf, mich dazu mit zu beschäftigen. Und habe deswegen mich freiwillig gemeldet, dass ich das mal angehe und mir das anschaue. Und ja, äh, tatsächlich hat es mir total viel Spaß gemacht, diese Website zu bauen. habe immer wieder kleine Dinge geändert und später dann auch für viele Freunde und Mitglieder aus meiner Familie Webseiten gebaut. Ja, also wenn ich einen neuen Programmierauftrag beginne, dann male ich mir am liebsten die Lösungen zuerst auf. Also ich schaue mir an, was das Problem ist und ähm, arbeite erstmal so ein bisschen kreativ ähm, an verschiedenen Lösungsansätzen, bevor ich überhaupt wirklich ans Programmieren gehe. Beim Programmieren gibt es so viele unterschiedliche Methoden und Vorangehensweisen, das kann man sich gar nicht alles merken. Also Google ist dann mein bester Freund und ich schaue eigentlich jeden Tag irgendwie Funktionen, die ich eigentlich schon zigmal programmiert habe, immer noch mal nach. Ähm, man braucht sich das auch nicht alles merken. Also für mich ist es selbstverständlich und auch für alle meine Kollegen, dass man entweder die Kollegen fragt oder auch nochmal im Internet schaut, wie Sachen funktionieren. Also wenn man sich mit Coding noch gar nicht auskennt, würde ich vorschlagen, erstmal so im Internet ein bisschen rumzuschauen, ob es vielleicht kostenlose Kurse gibt, die man mal ausprobieren kann oder vielleicht mal ein Spiel zu programmieren, zum Beispiel mit so grafischen Programmiersprachen wie Scratch oder Thunkable. Lohnt es sich schon, einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, weil man muss man noch gar nicht so diese richtige... Coding-Sprache sozusagen verstehen, sondern eher so ein bisschen mit der Logik dahinter spielen und kann eigentlich schon alles Mögliche, was man sich so vorstellt, in die Tat umsetzen, ohne jetzt wirklich Code verstehen zu müssen. Und das finde ich total spannend, dass man eigentlich trotzdem dann schon alles umsetzen kann. Also natürlich werden auch Frauen eine oder sie spielen schon heute eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Technologie. Generell ist es super wichtig und viele Unternehmen müssen auch in Zukunft darauf achten, dass ihre Entwickler und Teams immer vielfältiger und unterschiedlicher werden, weil Software wird auch in Zukunft immer mehr Entscheidungen treffen. Und da ist es total wichtig, dass die Hintergründe von möglichst unterschiedlichen Menschen mit berücksichtigt werden und deren Sichtweisen. Also, ich würde euch den Tipp mitgeben, einfach mal programmieren, auszuprobieren und irgendwas umzusetzen, worauf ihr schon immer mal Lust habt. Ob es ein Spiel ist oder irgendwie eine Lösung, über die ihr schon mal nachgedacht habt. Vielleicht kann man die auch mit Hilfe von Code umsetzen und das Ganze einfach mal locker, leicht zu nehmen und schauen, ob es euch Spaß macht und dann einfach dranbleiben, wenn es euch Spaß macht.